Helene Fischer meldet sich endlich zurück. Bei Instagram gewährt die Schlagerschönheit endlich einen ersten Blick auf ihr kommendes Musikvideo. Darin präsentiert sich Helene nicht nur in Topform, sondern auch gewohnt sexy. Darauf haben die Fans von Schlagersängerin Helene Fischer sehnsüchtig gewartet. Nach über zwei Jahren Auszeit hat sich die Schlagerqueen endlich zurückgemeldet. Mit einer neuen Single im Gepäck lässt die Entertainerin aktuell die Fanherzen höher schlagen. Beim Foto- und Videonetzwerk Instagram gewährte 36-Jährige jetzt einen ersten Blick in ihr kommendes Musikvideo. Helene Fischer liefert erste Einblicke in ihr neues Musikvideo. Gleich neun aktuelle Fotos von Helene Fischer gibt es aktuell auf ihren Social-Media-Kanälen zu bestaunen. Darin gewährt Helene ihren Anhängern einen Blick hinter die Kulissen ihres musikalischen Comebacks. Schnell wird klar. Helene Fischer ist trotz ihrer langen Pause noch immer in Topform. Das machen ihre aktuellen Fotos, die Helene unter anderem beim Tanzen zeigen, mehr als deutlich. Schlagerqueen zeigt sich in »Vamos Amate« in Topform. Für ihre neue Single »Vamos Amate«, die sie gemeinsam mit dem porturikanisch-amerikanischen Latin-Pop-Sänger Luis Fonsi aufgenommen hat, hat sich Helene Fischer selbstverständlich auch klamottentechnisch mächtig in Schale geworden. Während Helenes Background-Tänzerinnen im weißen Body über die Bühne schweben, setzt die Schlagerblondine auf eine schwarze Hose und ein bauchfreies Oberteil, das freie Sicht auf ihren noch immer durchtrainierten Bauch freigibt. Eine andere Aufnahme zeigt Helene gemeinsam mit ihrem Gesangspartner. Dabei trägt Helene einen raffinierten Rollkragenpulli, der dank zahlreicher Löcher reichlich intime Blicke auf ihren Körper zulässt. Abgerundet wird ihr offenherziger Look durch eine auffällig pink schimmernde Hose. Fans voller Vorfreude auf Helene Fischers neue Single. Bis die Fans endlich das ganze Video zu, Vamos Amate, sehen können. Müssen sie sich allerdings noch eine Weile gedulden. Am 06. August soll Helene's neue Single samt Video erscheinen. Bei den Fans sorgte der Blick hinter die Kulissen schon jetzt für Herzrasen. Schon die Bilder sind so schön. Kann dieser Fan die Veröffentlichung von Helenes Clip kaum noch erwarten? Die Queen ist zurück, freut sich auch dieser Anhänger. Hot. Kann auch dieser Bewunderer das fertige Resultat kaum noch erwarten? Und auch wir sind schon mächtig gespannt auf Helenes neues Musikvideo. Helene Fischer. Jetzt will sie zum Mars. Helene Fischer hat sich ein neues Ziel gesetzt. Mit ihrem Duettpartner. Dem »Despacito«, star Luis Fonsi, will die Sängerin zum Mars aufbrechen. Jedenfalls deutet das der Titel ihres gemeinsamen »Neuen Songs«, »Vamos Amate« an. Der auf Deutsch übersetzt so viel bedeutet wie »Lass uns zum Mars gehen«. Was genau Helene Fischer auf dem Roten Planeten will und vor allem wie sie dorthin kommen will, erfahren wir erst am 6. August, wenn die Single erscheint. In ihrem neuesten Instagram-Posting zeigt die Sängerin einige Bilder von der Produktion des Musikvideos zu, Vamos Amate, das nicht auf dem Mars, sondern ganz irdisch in Madrid gedreht wurde.